Hier sehen wir nun also das Herz des ungeborenen Kindes. Und was muss im Ungeborenen nicht geschehen? Naja, zum einen, die Leber muss den Zufluss aus dem Darm nicht verarbeiten, weil wir haben hier keinen Stoffwechsel im Sinne von keine Nahrungsaufnahme. Und deshalb muss die Leber hier vom Darm auch nicht viel verarbeiten. Also die Leber kann geschont werden beim Fetus, beim Ungeborenen. Die Lunge atmet nicht. Das Ungeborene atmet nicht. Das heißt, das Blut also, das aus dem rechten Herzen kommt, muss nicht zur Lunge ziehen, weil dort gibt es keinen Sauerstoff. Also müssen wir also schauen, wie wir sowohl die Leber umgehen, wie auch die Lunge umgehen und trotzdem das Blut zum Zirkulieren bekommen. Also es geht hier um Umgehungskreisläufe, die das Ungeborene, der Fetus, zeigt. Hier sehen wir die Plazenta, wo die Sauerstoffbeladung des Blutes stattfindet. Über die Nabelvene, die Vena umbilicalis, tritt das sauerstoffreiche blut aus der Plazenta nun über den nabel hinein in den organismus des ungeborenen kindes die nabelvene vena umbilicalis zieht nun man würde meinen zur leber hier gibt es einen kleinen seitenast und es kommt auch ein bisschen was zur leber aber nicht sehr viel der hauptstrom führt an der leber vorbei in die Vena cava inferior, in die untere Hohlvene. Und dieses Verbindungsgefäß hier, das ist der Ductus venosus. Also der Ductus venosus ist der Umgehungskreislauf, der die Leber umgeht und das Blut nun aus der Plazenta direkt in die Vena cava bringt. So, nun geht es hoch mit der Vena cava in den rechten Vorhof. Jetzt haben wir ja gesagt, das Blut muss nicht zur Lunge geführt werden. Also macht es auch nicht so viel Sinn, zu viel Blut in die rechte Kammer zu pumpen, weil von der rechten Kammer geht es ja eigentlich typischerweise zur Lunge. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Kurzschlussverbindung und die liegt im Septum interatriale, in der Vorhofscheidewand. Dort finden wir eine Öffnung, das Foramen Ovale. Das Blut strömt nun also aus der Vena cava superior und es soll ja möglichst durch das Foramen Ovale hindurch. Das Foramen Ovale würde dann das Blut direkt vom rechten Vorhof in den linken Vorhof bringen. Und wir hätten damit elegant den Lungenkreislauf umgangen. Naja, woher weiß aber das Blut nun, dass wenn es da hineinströmt, es möglichst dieses auch als Ziel anvisieren sollte? Und genau dafür gibt es die Klappe, die ich vorhin schon erwähnt habe. Vorhin habe ich gesagt, dass die untere Hohlvene am Eingang in das Herz eine klappenartige Struktur aufweist. Diese klappenartige Struktur, die Valvula Vene kw inferiores die gibt dem einstimmenden Blut die Stromrichtung, die dann genau auf das Foramen Ovale führt. Ist das nicht genial? Diese Klappe hat auch einen Eigennamen, nämlich sie wird Eustachische Klappe genannt. Eustachische Klappe, die unter Ihnen die HNO schon gelernt haben. Denen müsste jetzt irgendwas kribbeln unter den Fingern. Die müssten nämlich jetzt denken an die eustachische Röhre, der Verbindungsgang zwischen der Paukenhöhle des Mittelohres und dem Nasenrachenraum. Da haben wir eine eustachische Röhre, hier haben wir eine eustachische Klappe zur Lenkung des Blutes in Richtung Foramen Ovale. Das ist was sehr Besonderes, nämlich eigentlich eine geniale Einrichtung. Denn das Blut aus der Vena Cava Inferior, das kommt ja zu einem großen Teil aus der Plazenta. Also es ist sauerstoffreich. Wird dann mit dem, dem Blut der Vena Cava Inferior vermischt, aber immerhin, es ist trotzdem hier sehr sauerstoffreich. Das gelangt dann über das Foramen ovale in die den linken Vorhof, von dort in die linke Kammer, von dort über die Aorta hoch. Also das eher sauerstoffreiche Blut kann nun über die Aorta sich über den Truncus brachiocephalicus, über die Arteria carotis, nach oben zum Kopf-Halsbereich ausbreiten. Das heißt also, der Kopf-Halsbereich und das Gehirn damit auch, bekommen das sauerstoffreiche Blut. Der zweite Strom, der hier hineinkommt, kommt über die Vena cava superior. Und die bringt das eher sauerstoffarme Blut aus der oberen Körperhälfte. Und das strömt ebenfalls in den rechten Vorhof. Das strömt aber nun geradeaus durch nach unten, durch die Tychospidalklappe in den rechten Ventrikel. Also wir haben gleichsam zwei Ströme im rechten Vorhof, einmal über das mit dem Sauerstoff reichen Blut aus der Vena cava inferior, durchs Foramen ovale und einmal das sauerstoffarme Blut, das nun aus der Vena cava superior kommt, eben ohne Plazenta-Sauerstoffsättigung und Beladung. Und das fließt runter. Durch die Tichospedalklappe in rechten, die rechte Kammer, in der rechten Ventrikel, durch den Truncus pulmonalis. Wohin? Na, zur Lunge macht nicht viel Sinn. Die hat doch überhaupt nichts zu bieten an Sauerstoff. Deshalb ist der, sind die Gefäße in der Lunge auch extrem eng, bauen damit einen extrem hohen Widerstand auf, sodass das Blut nämlich kaum zur Lunge fließt, sondern wir haben zwischen dem Truncus Pulmonalis und der Aorta einen zweiten Kurzschluss. Das heißt, der erste Kurzschluss war im Foramen ovale, der zweite Kurzschluss ist nun ein Gefäß, ein Verbindungsast, der den Truncus Pulmonalis direkt mit der Aorta verbindet. Und über diesen zweiten Kurzschluss wird wiederum der Lungenkreislauf elegant umgangen. Dieser Kurzschluss hier trägt den schönen Namen Ductus Arteriosus Botalli. Also, zusammengefasst, das sauerstoffreiche Blut aus der Plazenta kommt über die Vena umbilicalis, die Nabelvene, und zieht über den Ductus venosus direkt in die Vena cava inferior unter Umgehung der Leber. Mit der Vena cava inferior kommt nun relativ sauerstoffreiches Blut hinein in das rechte Herz, in den rechten Vorhof durch die Eustachische Klappe wird dieser Blutstrom direkt auf das Foramen ovale gerichtet. Dies relativ sauerstoffreiche Blut gelangt in den linken Vorhof, linke Kammer und zieht dann nach oben über die Aorta und versorgt vor allem den Kopf-Halsbereich und hier das Gehirn vor allem mit viel Sauerstoff. Der zweite Strom, der kommt über die Vena cava superior zieht nun in den Vorhof, aber dieser Strom führt stärker in den rechten Ventrikel über den Truncus pulmonalis hoch, nun über den zweiten Kurzschluss über den Ductus arteriosus botali vom Truncus pulmonalis hinüber in die Aorta als Kurzschluss unter Umgehung des Lungenkreislaufs, sodass die Aorta nun hier das Blut bekommt, das nicht mehr ganz so sauerstoffreich ist, aber das reicht aus für die untere Körperhälfte. Auf diese Art und Weise baut das System einen genialen ein geniales Zweistromprinzip auf und es gewährleistet, dass vor allem das Gehirn ordentlich Sauerstoff bekommt. Sie denken an ihre bevorstehende Medizinprüfung? Vielleicht in Anatomie, in Medizin, Physiotherapie oder Osteopathiestudium oder Ihre recht umfassende HP-Prüfung. Was sehen Sie? Was antizipieren Sie? Wie souverän fühlen Sie sich, wenn Sie in diesen Moment sich hineindenken? Ich könnte aber auch anders fragen: Was braucht es, um sich in einem solchen Moment sicher und souverän zu fühlen. Eine gute Strukturierung des Wissens, eine Systematik, die Ihnen Halt und Stabilität gewährt. Ein Verständnis der Prinzipien, die die Fakten zusammenführen. Ein Detailwissen, das nicht um seiner Selbstwillen gebüffelt wurde, sondern in sinnvolle, funktionelle Zusammenhänge gesetzt wird. Und nicht zuletzt bedarf es, einer stetigen Wiederholung und Anwendung des Wissens in möglichst vielen verschiedenen Kontexten. Wie Sie das erreichen können? Ganz einfach, indem Sie mit unseren Online-Vorlesungen lernen. Unten im Text finden Sie die Links zu unserem Angebot. Und vielleicht auf bald!